bong bong bong Oh Leute, ich kotze hier ab, du. Seit Oktober ist hier Winter und wir haben den 13. März und das hört einfach nicht auf. Ich weiß auch nicht, wann das aufhört. Ich werde berichten. Ne. Langsam reicht's. Leck mich am... Oh. Thank you. Du trinkst was? Okay. Guten Tag gibt es. Sima. Das Tagsgetränk oder so. Hefe, mhm. also so ein leicht vergorenes Getränk. Mhm. Schmeckt so wie Limonade. Und dazu gibt es Donuts? Mhm. Ja, wie ihr seht, kurz vor Mitternacht, am ersten Tag des Mitsommerfestes. und so sehen sie aus, die weißen Nächte in Finnland. Ja, das ist eigentlich schon so der Höhepunkt, mittel, also dunkler wird es wohl nicht und wenn man sich so umschaut, ja, geiler Sommer geiles Feeling, überall Wald, also Naturfreunde, das ist was für euch. Ja, ich schwenke hier noch mal ein bisschen rum und fahre auch gleich noch mal ein bisschen an den See, um mal ein bisschen zu gucken, was hier noch so ist und wie die Leute feiern vielleicht und ja, ich freue mich einfach, das so mal zu erleben. ist eine frische Brise hier bei 20 Grad. Angenehm warm. Thank you.